Botschaft in neuer Fassung. Starker Lebensenergieentzug durch energiearme Menschen und Seelen. Botschaftsthemen, hohe Lichtschwingungen aus himmlischen Künderbotschaften wirken positiv auf das seelisch-menschliche Bewusstsein der Leser. Warum es für innere Menschen so wichtig ist, auf ihren Energiehaushalt zu achten? Weshalb es lohnenswert ist, nur höher schwingende, edle, wohlklingende Wörter auszusprechen? In welche Richtung unsere Gespräche gehen und mit wem wir diese führen, ist entscheidend dafür, in welchem Energiezustand wir uns danach befinden und wie wir uns fühlen. Warum die Menschen nicht in der Lage sind, ihre Gespräche oft gleicher Wellenlänge zu führen. Aus welchem Grund die inneren Menschen beim Telefonieren, Schreiben von Briefen oder E-Mails energetisch besonders stark entladen werden. Schutzvorkehrungen im himmlischen Sein verhindern dass die Wesen bei ihrer Kommunikation mit Wesen von niedrigerem Evolutionsstand einen Energieverlust erleiden. Warum in den himmlischen Lebensregeln keine einzige Strafmaßnahme enthalten ist Was einem himmlischen Wesen passiert, wenn es trotz der Warnung des Liebegeistes gegen eine himmlische Lebensregel verstößt Warum es für die himmlisch rückkehrwilligen Menschen von großem Vorteil wäre, das beabsichtigte Inkarnationsziel ihrer inneren Seele zu kennen Weshalb der himmlische Liebegeist, Gott im Ich Bin, es so schwer hat, hilfesuchenden Menschen beizustehen. Warum der zentrale universelle Liebegeist uns auf ewige Dauer unverändert gleich liebt. Das Liebetröpfchen-Team wird vom Gottesgeist in ihrer Vorgehensweise bei der Aktualisierung älterer Botschaften beraten. Das könnte vielleicht manche Leser der Liebetröpfchen, aber auch andere Künder interessieren. Gott hat keine Geheimnisse vor den Menschen, nur die Menschen untereinander. Botschaftseinweisung: Der Gottesgeist spricht in dieser Botschaft aus seiner universellen Lebensquelle über ein himmlisches Wesen, das seine Lichtströme mit Bildmitteilungen aufnimmt und an einen geistig weit gereiften Künder weiterleitet über Maßnahmen zum Selbstschutz, damit herzensgute, nach innen zu Gott gekehrte Menschen nicht ahnungslos Opfer von energieschwachen, sehr weltlich orientierten oder ruhelosen Menschen und von hinterlistigen, energieausbeutenden erdgebundenen Seelen werden. Dieser Energieentzug kann aber nur dann geschehen, wenn sie kein geistiges Wissen über die vielen irdischen Gefahren besitzen, denen sie im Leben ständig begegnen und die auch aus dem unsichtbaren Jenseits auf sie einwirken, wenn sie diese nicht richtig einschätzen und sich deshalb nicht rechtzeitig davor in Sicherheit bringen können. Viele dieser uneinsichtigen Wesen, die vor vielen kosmischen Äonen das himmlische Sein freiwillig verlassen haben. Um außerhalb in selbstgeschaffenen Welten mit himmlisch fernen Lebensregeln für eine bestimmte kosmische Zeit zu leben, sind so tief gefallen, dass sie sich materielle Körper schaffen mussten, in die sie sich schon lange Zeit einverleiben. Damit die energetisch schon ziemlich stark degenerierten feinstofflichen Wesen ihre beabsichtigte Lebensrichtung nach ihrer Einverleibung in ihren selbst geschaffenen materiellen Körper nicht verlieren, haben sie ihre einpoligen Negativenergien und ungesetzmäßigen Bewusstseinsspeicherungen, die in ihren Seelenhüllen vorlagen, in die Gene und Zellen programmiert. Nun sind sie nach unzähligen kosmischen Äonen himmlischer Abwesenheit so sehr mit Unmengen von himmlisch fernen Lebensweisen überdeckt, dass es ihnen nicht mehr möglich ist, himmlische Eigenschaften und Lebensregeln aus ihrem Bewusstsein zur Auskunft und zum geistigen Überblick abzurufen. Deswegen leben sie geistig orientierungslos und können sich eine himmlische Rückkehr nicht mehr vorstellen. Sie sind diejenigen, die schon lange den herzensguten, ins himmelreiche rückkehrwilligen Menschen nachstellen, um sie in ihre negative Lebensweise zu verführen. Gelingt ihnen das, dann entziehen sie ihnen kostbare seelisch-menschliche Lebensenergien. Vor dieser Gefahr warnt der Gottesgeist die inneren Menschen und versucht ihnen verständlich zu machen dass sie sich vor geistig trügerischen Menschen und vielen ungeahnten jenseitigen Gefahren schützen sollten, die ständig auf sie lauern. Sei herzlich gegrüßt, du treuer Künder im irdischen Leben! Dein Mensch empfängt über mich, einen himmlischen Lichtboten, der zugleich dein Schutzgeist ist, vom universellen Liebegeist, Gott im Ich Bin, wieder einmal eine himmlische Botschaft. Ich darf sie dir nach göttlicher Weisung übermitteln und du kannst sie dann aus dem Hintergrund den inneren Menschen zur Aufklärung bzw. geistigen Orientierung anbieten. Seine liebe Botschaft empfange ich aus meinem Lebenskern, die über mein reines Bewusstsein in dein offenes, auf Gott ausgerichtetes, hochschwingendes seelisch menschliches Bewusstsein einfließt. Würde dieses aber niedrig schwingen, weil du über deine Sinne vorher weltliche Speicherungen aufgenommen hast, die noch im Ober- und Unterbewusstsein ziemlich stark nachschwingen, dann könntest du die hochschwingende Mitteilung aus dem göttlichen Liebestrom nicht empfangen bzw. eine geistig-göttliche Inspiration käme nicht zustande, auch wenn dein Mensch Gott herzlich darum gebeten hat. Die Fähigkeit, die göttliche Sprache aus dem Ich Bin-Liebestrom aufzunehmen und zu verstehen, haben leider nur sehr wenige geistig weit gereifte mediale Menschen die täglich die innere herzliche Nähe zu Gott suchen und ihr Bewusstsein durch seine Wegweisungen erweitern wollen. Diesen ist es bewusst, dass ihre Gehirnzellen und der seelische Lebenskern vor der Aufnahme der göttlichen Inspiration durch ein intensives Herzensgebet aktiviert werden müssen, um die göttlichen Lichtströme empfangen zu können. Befindet sich der mediale Mensch am Tage überwiegend in positiven Gedanken, Worten und Handlungen und ist es ihm möglich? in seinem Inneren eine herzliche Kommunikation zum Gottesgeist und auch zur Natur herzustellen, dann befindet er sich in seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein konstant in einer angehobenen Schwingung. Erst diese ermöglicht es ihm, nach einem intensiven Herzensgebet aus dem seelischen Lebenskern, die göttliche Herzenssprache zu empfangen, vorausgesetzt seine innere Seele wurde vor der Inkarnation vom Gottesgeist darauf vorbereitet. War der mediale Mensch aber tagsüber disharmonischen Schwingungen ausgesetzt, dann sollte er sich nicht an das innere Wort Gottes heranwagen. Deshalb bittet der Gottesgeist die herzlichen medialen Menschen, die seine Liebesprache aufnehmen wollen, bereit zu sein, eine ständige höhere seelisch-menschliche Bewusstseinsschwingung durch die schrittweise Veredelung ihrer Wesenszüge anzustreben. Dadurch wären sie vor aufdringlichen Beeinflussungen dunkler erdgebundener Wesen geschützt. Dieses Kriterium ist nicht nur sehr wichtig für mediale Menschen, die die himmlische Liebesprache des Gottesgeistes empfangen, sondern auch für die Korrigierer der himmlischen Botschaften. Der Gottesgeist möchte nicht, dass die Botschaften durch überflüssige Korrekturen ihre hohe Schwingung verlieren, denn diese kommt den Lesern zugute bzw. hebt ihr seelisch-menschliches Bewusstsein an, wodurch sich ihr Bewusstsein zur Aufnahme des neuen geistigen Wissens und zum besseren Verstehen erweitert. Die hohe Lichtschwingung einer Botschaft käme dann besonders jenen Menschen bzw. Lesern zugute, die sich durch ein negatives äußeres Ereignis oder durch eine plötzlich eintretende schmerzliche Lebenssituation vorübergehend in einer sehr niedrigen Bewusstseinsschwingung befinden. Das Lesen der himmlischen Botschaften sollte diese gottverbundenen Menschen energetisch und psychisch aufbauen, höher schwingen lassen und ihrer inneren himmlischen Welt bzw. ihrer ersehnten geistigen Lichtheimat wieder näher bringen. Dadurch könnten sie für einige Tage ihre schmerzliche Lebenssituation besser ertragen, bis sie vom Gottesgeist und himmlischen Wesen durch Impulse über ihre Seele wieder so weit aufgerichtet wurden dass sie mit neuem Lebensmut über dem negativen Ereignis stehen können. Jeder Mensch hat im irdischen Leben psychische und energetische Tiefpunkte zu überstehen, in denen er momentan keinen hoffnungsvollen Ausweg findet und aus Verzweiflung viele Tränen des inneren Leids vergießt. Doch viel menschlich-seelisches Herzensleid entsteht deshalb, weil die Menschen ahnungslos vom unsichtbaren Geschehen bzw. dem hinterlistigen Wirken erdgebundener Seelen sind. Solche uneinsichtigen, energielosen Seelen benutzen Menschen ihrer Wellenlänge, indem sie diese zur Energiestärke führen. Über diese entziehen sie den gutherzigen, ahnungslosen Menschen mit einem höheren Bewusstsein viele Tages- und Lebensenergien. Dies kann dann geschehen, wenn sie mit bekannten oder befreundeten Menschen, die wegen ihrer negativen Wesensart sehr niedrig schwingen und nur auf diese Welt ausgerichtet leben, zusammen sind. Doch auch von geistig orientierten Menschen kann ein starker Energieentzug erfolgen, wenn sie auf Botschaften von erdgebundenen Seelen ausgerichtet sind oder okkultischen Kreisen angehören. Wenn ein gottverbundener Mensch ab dem Erwachen, während des Tagesverlaufs und kurz vor dem Schlafengehen bewusst auf seinen Energiezustand achten würde, dann könnte er durch eine Selbstkontrolle erspüren durch welche Tagesgeschehnisse oder durch welche Menschen er viele Tagesenergien verloren hat. Wahrlich, in dieser Welt leben Menschen mit einem mehr oder weniger unterschiedlichen seelisch-menschlichen Bewusstsein und Energiepotenzial, was sich besonders negativ bei jenen Menschen auswirkt, deren Seelen sich aus den lichtreichen jenseitigen Bereichen inkarniert haben. Deshalb rät ihnen der Gottesgeist, ihren Energiehaushalt mehr zu kontrollieren, dann wissen sie zunehmend, welche Menschen ihnen Energien entzogen haben. So könnten sie zukünftig frei entscheiden, ob sie zum Selbstschutz Vorkehrungen treffen und diesen aus dem Weg gehen wollen. Das bedeutet, dass sie sich mit energieziehenden Menschen auf keine weitere Kommunikation mehr einlassen bzw. sich von diesem nach und nach zurückziehen sollten. Bitte bedenkt, wer trotz besseren Wissens über die kosmische Energiegesetzmäßigkeit weiterhin eine enge Beziehung zu Menschen aufrechterhält, bei denen er deutlich spürt, dass sie ihm ständig viele Lebensenergien entziehen, dem sagt der Gottesgeist, ihm fehlt es an der Selbstliebe. Die Selbstliebe eines Wesens ist aus der himmlischen Sicht aber keine eigensüchtige Liebe. Sie enthält die herzliche Wertschätzung der göttlichen Energien und ist auf die energetische Selbsterhaltung des kosmischen Wesens ausgerichtet. Nur durch diese wichtige himmlische Eigenschaft lebt ein Wesen im aufbauenden und bewahrenden himmlischen Lebensprinzip, und das bedeutet, ewiglich glückselig in der Einheit mit den sich verströmenden und verschenkenden Energieteilchen aus der himmlischen Urzentralsonne zu leben. Wahrlich, es gibt viele gottverbundene Menschen die durch ihre Neugier sich ständig mit weltlichen Ereignissen und Berichterstattungen der Medien beschäftigen oder energieaufwendigen Hobbys nachgehen oder sich beruflich oder familiär energetisch völlig verausgaben, wodurch sie kaum noch Energien zur Lebenserhaltung haben. Solche Menschen suchen intuitiv nach guten Energielieferanten. Das sind höher schwingende, energiestarke, freundliche und hilfsbereite Menschen, denen sie immer wieder begegnen wollen, um sich bei ihnen aufzuladen. Sie benutzen den Besuch bei ihnen oftmals nur als Vorwand für geistige oder weltliche Gespräche, weil sie sich bei solchen Menschen wohlfühlen und nach dem Besuch deutlich merken, wie sehr sie sich energetisch aufgeladen fühlen. Hinter ihrem geistigen Interesse bzw. Informationsaustausch steht nur die Absicht, sich bei den wohlgesinnten Menschen immer wieder energetisch aufzuladen. Den starken Energieentzug stellen die herzlichen zuvorkommenden Menschen jedes Mal am Ende des Besuchs fest, weil sie sich danach immer sehr müde und schläfrig fühlen. Doch trotz des energiezehrenden Besuchers wollen sie auf die weitere Kommunikation mit ihm nicht verzichten, weil sie eventuell keine anderen Freunde haben und sich sonst einsam fühlen würden. Wahrlich, im Unsichtbaren? erdgebundenen feinstofflichen Bereich halten sich viele geistig verirrte religiöse Seelen mit einer starken Weltgebundenheit, aber auch unzählige finstere energielose Seelen auf, die diese Erde nicht mehr verlassen wollen. Sie sind es, die zum Beispiel grauenvolle unbarmherzige Taten durch steuerbare und besetzte Menschen ausführen. Es gibt im erdgebundenen Jenseits unzählige Seelenverbünde mit unterschiedlicher Ausrichtung, unter anderem auch solche die nur auf Energieentzug spezialisiert sind und Tag und Nacht energiereichen Menschen auflauern, wobei sie oft zu ihrem Ziel kommen. Über deren dunkle, hinterlistige Machenschaften wissen leider die Menschen viel zu wenig Bescheid, weil sie diese nicht schauen können. Wenn sich der Mensch in einer weltlich niedrigen Schwingung befindet, dann schleichen sie sich an ihn heran und treten in seine Aura ein. Umso länger dies andauert, können sie dem Menschen, ihrem Opfer, viele Tagesenergien entziehen. Aus himmlischer Sicht sind solche erdgebundenen Seelen von verachtender, heimtückischer Gesinnung. Mit ihren unterschiedlichen Interessen und Machenschaften steuern sie schon immer diese Welt über Menschen ihrer Wellenlänge. Keiner kommt gegen sie an, weil sie für Menschen unsichtbar sind und ihnen deswegen nicht zu entkommen ist. Dieses Zwei-Welten-System das materielle Diesseits der Menschen und das feinstoffliche erdgebundene Jenseits der Seelen, haben sich die tief gefallenen Wesen mit hinterlistigen Absichten geschaffen, indem sie durch unzählige Teilchenprogrammierungen diese beiden Welten miteinander verbanden, um aus dem erdgebundenen Jenseits diese Welt mit großer Übersicht zu steuern. In ziemlich ähnlicher Weise haben sie die Verbindung zwischen den feinstofflichen Teilchen der einverleibten Seele und den materiellen Teilchen Zellen, des Menschen geschaffen. Sie können auch gut an gottverbundene Menschen herankommen, wenn diese miteinander rege Gespräche führen, die sehr niedrig schwingend sind. In dieser Phase befinden sie sich in einer dunklen Aura und deshalb außerhalb der Reichweite himmlischer Schutzwesen. Wenn es auch sehr schlimm ist dass gutherzigen Menschen viele seelisch-menschliche Energien durch energielose Menschen und jenseitige erdgebundene Seelen entzogen werden, müssen die himmlischen Schutzwesen die Freiheit dieser Gesprächen Menschen beachten und es respektieren, mit welchen Menschen sie sich abgeben. Der Gottesgeist klärt euch nun weiter über unsichtbare Geschehnisse und Gefahren in dieser himmlisch fernen Welt auf. Ihr selbst aber entscheidet, ob ihr seine himmlischen Hinweise und Warnungen zum Selbstschutz ernst nehmen wollt oder nicht. Wahrlich, jeder Mensch ist aus der himmlischen Sicht durch sein kosmisch freies, selbstverantwortliches Leben der Architekt und Baumeister seines Hauses. Er kann frei und ohne Einmischung des Gottesgeistes und der himmlischen Wesen die äußere Hausfassade und die inneren Räume nach seinem Bewusstsein und seiner Kreativität selbstbestimmend gestalten. Das heißt, er bestimmt über seine Lebensweise, ob sie mehr vom himmlischen Licht durchdrungen sein soll oder nicht. So bestimmt er auch, mit wem er einen regen Kontakt pflegen möchte, auch wenn er aus geistiger Unwissenheit sich ahnungslos Menschen zugewandt hat, die ihm beim Aura-Kontakt große Energiemengen entziehen. Es ist für gottverbundene Menschen kaum vorstellbar, dass esoterisch orientierte, jedoch seelisch energieschwache Menschen besonders bei den Hilfsbereiten gutmütigen Menschen zu Energiedieben werden. Diese Esoteriker gehen gewohnheitsmäßig so vor, dass sie ihnen bekannte innere Menschen ansprechen, ob sie daran interessiert sind, mit ihnen wieder ein geistiges Gespräch zu führen, um ihr Wissen auszutauschen. Wenn sie sich darauf einlassen, dann ziehen diese Menschen durch Diskussionen das geistige Gespräch gerne in die Länge, weil sie intuitiv feststellen, dass sie sich dabei sehr wohlfühlen und energiestärker wurden. Ein stets zuvorkommender und ahnungsloser gottverbundener Mensch sieht darin keine Täuschung von Seiten des Bekannten, den er tatsächlich aber verkennt. Er möchte dem geistig offenen Menschen mit seinem geistigen Wissen und seinen Erfahrungen auf dem inneren Weg zurück ins Himmelreich herzlich gerne helfen. Er ist ihm freundschaftlich gesinnt und freut sich über seine geistige Aufgeschlossenheit. Dieser erzählt ihm auch viel von seinem angelesenen Wissen, das er aber noch nicht verwirklicht hat weil er das weltliche Leben noch sehr liebt und keine Absicht verspürt, sich selbst zu erkennen und seine negativen Wesenszüge zu veredeln. Nach einer Weile des intensiven Gesprächs merkt der herzliche und zuvorkommende Mensch auf einmal, dass er ermüdet ist. Es fällt ihm immer schwerer aufmerksam zuzuhören, da er sich zunehmend energielos fühlt. Er weiß im Augenblick nicht, was mit ihm los ist und schaut des öftern auf seine Uhr und hofft insgeheim dass das Gespräch bald zu Ende ist und der Besucher geht. Erst als der Bekannte seine Wohnung verlassen und er sich einen kurzen Schlaf gegönnt hat, sucht er den Grund, warum bei ihm eine so enorme körperliche Müdigkeit und Energielosigkeit aufgekommen ist, die er schon mehrmals mit ihm erlebte. Er fragt sich, ob er schlecht geschlafen hat oder ob ihm das Essen schwer im Magen liegt. Er hat einige Vermutungen, doch diese verwirft er wieder, weil er sich nicht sicher ist, ob diese mit seinem ausgelaugten Körperzustand etwas zu tun haben. Deshalb grübelt er weiter, um die Ursache seiner Müdigkeit herauszufinden, kommt aber nicht auf den Gedanken, dass sie an seinem Bekannten lag? Von diesem wurde ihm immer wieder nach Beendigung seines Besuchs freudig berichtet, dass er sich bei ihm sehr wohlfühle und er ihn gerne besucht und sich schon auf das nächste Mal sehr freut. Vom Gottesgeist erfahrt ihr nun den geistigen Grund dafür fühlt sich der eine Mensch beim Gespräch wohl und der andere wird sehr müde, dann kommt es davon, dass zwischen dem Besucher und Gastgeber physisch und seelisch ein enormer Energieausgleich stattgefunden hat, wobei der energieschwächere Mensch durch den energiestarkeren in kurzer Zeit energetisch ziemlich stark aufgeladen wurde. So ein ungerechter Energieausgleich kann nur unter Wesen in den energie- und lichtschwachen Fallwelten stattfinden. Besonders auf der Erde unter den Menschen kommt dies täglich unzählige Male vor, wenn sie mit unterschiedlichem Bewusstsein und verschiedener Lebensauffassung gezwungenermaßen oder freiwillig in einer Wohnung oder einem Haus zusammenleben oder regelmäßig in der Arbeit oder im privaten Bereich zusammenkommen. Werdet euch auch dessen bewusst, dass ein ungerechter Energieausgleich ebenso beim Telefonieren stattfindet. Dieser Vorgang vollzieht sich dann wenn ungleich energiegeladene Menschen miteinander über euer technisches Kommunikationsnetz sprechen. Zum besseren Erfassen der göttlichen Beschreibung stellt euch bitte vor, dass jeden Menschen eine energetische Aura umgibt. Wie groß und intensiv diese strahlt und ob sie helle oder dunkle Farben enthält, das ergibt sich aus dem seelisch-menschlichen Energievolumen und in welcher Weise der Mensch zurzeit entsprechend seines Bewusstseinsstandes lebt. Wenn zwei Menschen miteinander telefonieren, dann ist es nach eurem Stand der Technik üblich, dass sich der Telefonhörer am Ohr bzw. innerhalb der menschlichen Aura befindet. Diese Gegebenheit wirkt sich ungünstig auf euren Energiehaushalt aus, wenn ihr energetisch stärker aufgeladen seid als euer Gesprächspartner. Warum dies so ist, versucht euch der Gottesgeist nun über das seelisch-menschliche Bewusstsein des Künders zu erklären. Über die Telefonapparate und Sendeanlagen sind die Menschen nicht nur über eine bestimmte Frequenz über unzählige Kilometer miteinander im Gespräch verbunden, sondern über diese Frequenz auch energetisch von Aura zu Aura. Das heißt, beim Telefonieren befindet sich der Telefonhörer in eurer Aura, und wenn ihr sprecht. Dann fließen mit jedem Wort geringe Energien aus eurer Aura auf der Sendefrequenz zu eurem Gesprächsteilnehmer und umgekehrt von ihm zu euch. Das ist ein elektromagnetischer Sende- und Empfangsvorgang, den ihr Menschen zur Kommunikation in der Materie nutzt. Doch wenn einer der Telefonierenden energiestark ist und der andere energieschwach, dann fließen vom energiestarken Menschen mit jedem seiner Worte viele kostbare Tagesenergien dem Energieschwächeren zu. Dies kann nur deshalb geschehen, weil sich an jedes gesprochene Wort Lichtenergien aus der Aura magnetisch heften. Dieser Vorgang der Energieübertragung aus der Aura mittels der Sprache erfolgt nur vom energiestärkeren, nicht aber vom energieschwachen Menschen, weil es kosmisch so geregelt ist, dass die Kommunikation zwischen den Wesen nur im gleichen Energievolumen und Bewusstsein stattfinden soll. Diese Gesetzmäßigkeit ignorierten aber die tief gefallenen Wesen bei der Schaffung ihrer lichtschwachen Welten, wozu auch eure Erde gehört. Da aber ein gerechter Zustand in eurer ungesetzmäßigen Welt nicht gegeben ist, werden dem energiestärkeren Menschen Energien aus seinem Vorrat magnetisch entzogen und dem energieschwächeren übertragen. Bei einem sehr unterschiedlichen Energievolumen der Telefonierenden wirkt sich das natürlich folgenschwer auf den Energiehaushalt des energiestärkeren Menschen aus, vor allem dann, wenn das Gespräch länger dauert. Aus himmlischer Sicht geschieht bei der menschlichen Telefonkommunikation nicht nur eine ungerechte Energieverteilung sondern diese ist besonders für die himmlischen Heimkehrer außerdem auch gefährlich, weil sie nur durch einen ergiebigen Energiehaushalt im seelisch-menschlichen Bewusstsein höher schwingen und sie es dementsprechend leichter haben, die innere göttliche Verbindung aufzunehmen oder aufrechtzuhalten und demgemäß auch geistig schneller reifen können. Der Gottesgeist warnt euch himmlische Heimkehrer davor, mit sehr energieschwachen Menschen aus dem Fall oft und lange zu kommunizieren. Denn es besteht dabei die Gefahr, dass ihr in nur kurzer Zeit sehr energieschwach werden könnt. Der Grund dafür ist, dass sich vor langer kosmischer Zeit viele erdgebundene Fallwesen auf Entzug von Fremdenergien spezialisierten bzw. spezielle Speicherungen ins seelisch-menschliche Bewusstsein programmierten. Diese bewirken, dass die magnetische Anziehung von Kräften aus der Aura eines energiestärkeren Menschen besonders schnell erfolgt. Das wird für manche von euch unglaublich klingen, doch es ist die unsichtbare Realität bei den tiefgefallenen Wesen, die sich viele arglistige Praktiken ausgedacht haben, um über energiestärkere Menschen schnell zu mehr Lebensenergien zu gelangen. Auch wenn ihr euch heute durch eure fortentwickelte Technik über die Telefonie schnell, grenzenlos und jederzeit verständigen könnt und ihr dadurch viele Vorteile im Leben habt, kann es aber euch himmlischen Heimkehrern dabei passieren. Dass ihr auf den Telefonfrequenzen viele eurer Tagesenergien sehr schnell verlieren könnt. Das solltet ihr bei euren Telefonaten schon gut bedenken. Wahrlich, über euer technisches Kommunikationsnetz findet täglich unzählige Male ein ungerechter Energieausgleich von Mensch zu Mensch statt bzw. dem energieschwächeren Menschen strömen Energien vom Energiestärkeren zu. Dieser unsichtbare energetische Vorgang beim Telefonieren nützt besonders den sehr energieschwachen Menschen aus dem Fall. Sie haben sich für ihr ungesetzmäßiges Leben in der Materie viele arglistige Methoden und Möglichkeiten geschaffen, die gegenüber anderen Wesen ungerecht sind. Doch das ist ihnen heute egal, denn wesentlich ist für sie nur, dass es ihnen täglich durch Fremdenergien gelingt ihren physischen Körper aufzuladen und über ihn ihre energieschwache Seele energetisch zu kräftigen, damit sie nach dem Erdenleben im erdgebundenen Jenseits unsichtbar unter den Menschen mehr Möglichkeiten haben, entsprechend ihrer Sinnesart, etwas zu unternehmen. Darum, ihr himmlischen Heimkehrer, gebt mir Acht auf euch und auf eure kostbaren Lebensenergien. Wahrlich! Das mehrmalige oder lange Telefonieren kostet manchem energiestarken Menschen viele kostbare Tagesenergien, wovor er sich aber schützen kann, wenn er seine Telefongespräche ziemlich kurz hält bzw. nur das Wesentliche spricht. Zum Selbstschutz rät euch der Gottesgeist folgendes, achtet beim Telefongespräch bewusst darauf, bei welchem Bekannten oder Familienangehörigen ihr ziemlich rasch ermüdet. Es wäre ratsam für euch sich von diesen Menschen mehr zurückzuhalten bzw. euren Telefonkontakt mit ihnen auf ein Minimum zu beschränken oder, so es euch möglich ist, ihnen ganz aus dem Wege zu gehen und ihre Anrufe nicht mehr entgegenzunehmen. Wenn ihr aber fühlt, dass es notwendig wäre ihnen etwas zu schreiben, dann schreibt ihnen, aber nur kurz, das Wesentliche eures Anliegens. Der Gottesgeist empfiehlt euch euch deshalb auch beim Briefe- oder E-Mail-Schreiben gegenüber energiezehrenden Menschen kurz zu fassen, weil ihr beim Schreiben auch mit jedem E-Mail- oder Briefempfänger im seelisch-menschlichen Bewusstsein gedanklich und energetisch über feine kosmische Lichtbahnen in Verbindung steht. Wenn ihr ihm ausführlich und länger schreibt, dann bleiben seine persönlichen Wesensmerkmale länger in eurem Oberbewusstsein eingeblendet, und das bedeutet, dass sich zwischen euch unsichtbar auf kosmischen Energiebahnen ein starker energetischer Ausgleich vollzieht. Könnt ihr euch diese kosmische Gesetzmäßigkeit schon vorstellen? Vielleicht habt ihr, vorausgesetzt ihr seid feinfühlig für geistige Energieströme, beim Verfassen eines Briefes oder E-Mails diesen unsichtbaren energetischen Vorgang schon einmal oder mehrmals spürbar registriert. Wahrlich! Das Telefonieren wird von den energieschwachen Menschen aus dem Fall gerne zur täglichen energetischen Auffrischung benutzt, indem sie bekannte, Freunde oder Familienangehörige nur zum Zeitvertreib anrufen und dann nur über unwesentliche Dinge bzw. Geschehnisse sprechen. Lasst dies bitte nicht zu, ihr himmlischen Heimkehrer, denn jeder Energiefunke eures seelisch-menschlichen Energievolumens ist wichtig und dafür ausschlaggebend ob ihr euch körperlich wohl oder schlecht fühlt und wie weit es euch in dieser Welt möglich ist, eure geistige Entwicklung für die himmlische Rückkehr voranzubringen. Doch ihr entscheidet selbst, mit welchen Menschen ihr Telefonate führt und wie lange diese dauern, denn in euer selbstverantwortliches Leben mischt sich der Gottesgeist nicht ein. Doch er darf euch zum Selbstschutz warnen und zu Bedenken geben, dass ihr bei euren persönlichen Gesprächen Telefonaten oder eurem Schriftverkehr sehr viele Energien verlieren könnt, so ihr die göttlichen Hinweise zum Selbstschutz nicht ernst nehmt. So ein Entzug der Lebensenergien findet unter den himmlischen Wesen nicht statt, weil sie in den unzähligen himmlischen Welten im gleichen Evolutionsbewusstsein leben. Die Begegnung von Wesen mit einem höheren und einem niedrigeren Bewusstsein findet im himmlischen Sein nur sehr, sehr selten statt weil sie durch ihre unterschiedlichen Lebensziele bei einer Begegnung keinen lohnenswerten Kommunikationsstoff finden. Sie achten sehr darauf, dass bei ihrer Kommunikation mit Wesen eines anderen Evolutionsstandes und Bewusstseins keine Energien unnötig verbraucht werden. Außerdem wissen sie auch durch eigene Erfahrungen aus den Vorschöpfungen, dass ihnen ein störungsfreies Zusammenleben in einem anhaltenden Bewusstseinsgleichklang und herzlicher Kommunikation sowie ein friedliches und harmonisches Nebeneinander nur auf der gleichen himmlischen Evolutionsebene möglich ist. Deshalb sind sie nicht daran interessiert, mit Wesen eines anderen Evolutionsstandes zusammenzukommen. Könnt ihr das verstehen? Wenn es aus einem besonders wichtigen Grund dennoch zu einer Begegnung von Wesen mit unterschiedlichem Evolutionsstand kommen sollte, dann erhält das energieschwächere Wesen bei der Begegnung mit einem Evolutionshöheren vom Gottesgeist nur für die herzliche Kommunikationsphase zusätzliche Energien. Durch die energetische Anhebung des energieschwächeren Wesens erübrigt sich ein Energieausgleich zwischen den Wesen. Dadurch wird es den himmlischen Wesen möglich, sich geistig auf einer Wellenlänge auszutauschen. Lichtwesen mit unterschiedlichem Evolutionsbewusstsein kommunizieren im himmlischen Sein ebenso nur sehr selten über das feinstoffliche Informationsband, das sie miteinander über ihren Lebenskern ewiglich verbindet. Wegen ihrer unterschiedlichen Evolutionsstufe und auch anderer Lebensziele verspüren sie kein Interesse an einer Kommunikation bzw. sehen darin keinen Sinn. Doch durch die Vernetzung über das Informationsband ist es ihnen jederzeit möglich, sich Bildmitteilungen zuzusenden und sich zu verständigen. Bei ihrer Kommunikation sehen sie sich gleichzeitig, ähnlich wie es euch über eine Kamera oder einen Monitor möglich ist. Dies geschieht vor allem öfters bei ihnen gut bekannten himmlischen Wesen, die auf einem der unzähligen Planeten mit dem gleichen Evolutionsstand einer himmlischen Eigenschaftsebene leben. Durch die innere Kommunikation über ihren Lebenskern sind Besuche bei ihnen bekannten Wesen eines anderen Planeten kaum nötig bzw. sehr selten. Dagegen besuchen sich die himmlischen Wesen auf ihrem momentanen Wohnplaneten oft, wo sie festliche Zusammenkünfte haben, auf die sie sich immer freuen, weil sich jedes Dualpaar mit kreativen Überraschungen einbringen kann. Diese Beschreibung vom Gottesgeist kann euch vielleicht nützlich sein, damit ihr euch das himmlische Leben, das auch einmal wieder das eure Sein wird, besser vorstellen könnt. Leider ist unter euch Menschen eine herzliche und harmonische Kommunikation nicht möglich, so wie diese im himmlischen Sein unter den reinen Wesen stattfindet weil ihr durch die unterschiedlichen Bewusstseinsstände bzw. eine andere geistige Reife in eurer Lebensauffassung und euren Lebenszielen niemals übereinstimmt, und deshalb sprecht ihr oft aneinander vorbei. Die von euch gewünschte Übereinstimmung im Gespräch kommt nie richtig zustande und das Bedauern geistig weit gereifte Menschen sehr. Um mit anderen Menschen auf gleicher Wellenlänge kommunizieren zu können, wäre es erforderlich, dass bei euren inneren Seelen eine himmlische Geistesverwandtschaft vorliegt, aber auch eure menschliche Geisteshaltung übereinstimmt und ihr eure unvollkommene äußere Erscheinung gegenseitig herzlich annehmen könnt. Doch diesen Zustand werdet ihr auf Erden nie erreichen können. Kein Mensch gleicht seit Beginn seines menschlichen Lebens mit seinem inneren Energievolumen einem anderen. Das kommt davon? Weil ihr seelisch unterschiedlich belastet seid und die inneren Seelen über mehr oder weniger Energiereserven aus dem himmlischen Sein verfügen. Zudem hat jede inkarnierte Seele einst vor dem Fall im himmlischen Sein andere Evolutionen durchschritten, die ihr Wesensbewusstsein und ihre Lebensweise sehr prägten. Aufgrund der seelischen Speicherungen aus den jenseitigen feinstofflichen himmlischen und außerhimmlischen Bereichen und den vielen Einverleibungen in verschiedenartigen materiellen Fallwelten lebt nun jeder Mensch in einer anderen inneren Welt. Wenn sich die Seele in ein physisches Kleid inkarniert, dann überträgt sie ihren Genen ihre aus dem Jenseits mitgebrachten Wesenszüge die natürlich auf das menschliche Bewusstsein einen großen Einfluss haben und bewirken, welche Lebensrichtung der Mensch einschlägt und welche Wünsche er sich im Leben erfüllen möchte. Durch diese unterschiedliche seelisch-menschliche Bewusstseinsprägung können eure Gespräche nur annähernd in einem harmonischen Gleichklang stattfinden und nur dann, wenn ihr zurzeit in der gleichen Lebensauffassung schwingt. Aus himmlischer Sicht sind eure Gespräche meistens nur dann im Gleichklang und in Harmonie wenn ihr euch in einem Lebensressort einig seid. Meistens gestalten sich eure Gespräche in der Art, dass sich einer oder mehrere Menschen der Meinung eines dominanten Wortführers unterordnen, weil sie schlimmen Diskussionen oder einer Zwietracht mit ihm aus dem Wege gehen wollen. Diese Vorgehensweise ist zwar aus menschlicher Sicht vernünftig, um den Frieden zu bewahren, doch aus himmlischer Sicht besteht dabei stets die Gefahr, dass die gutmütigen, friedvollen und zurückhaltenden Menschen sich einem anderen unterwerfen. Diese Menschen, die sich schon länger aus verschiedenen Gründen tonangebenden Menschen kleinlaut gebeugt haben, werden einmal aus ihrem unfreien und unerträglichen Lebenszustand entfliehen wollen, doch dies wird ihnen leider nur mit großem Energieaufwand gelingen, weil sie mit äußeren Schwierigkeiten durch den erbitterten Widerstand der Bestimmenden rechnen müssen. Dass Menschen im gleichen seelisch-menschlichen Bewusstsein und inneren Energievolumen zusammenleben, das wird es, solange diese Welt besteht und Menschen existieren, nicht geben. Dies wird euch erst dann richtig bewusst werden, wenn ihr mit eurer Seele in den jenseitigen lichtvolleren Bereichen mit gleichgesinnten, geistig höher entwickelten Wesen zusammenlebt. Doch die Voraussetzung dafür ist, dass ihr euch noch im Erdenleben von weltlichen Bindungen befreit. Ebenso von der inneren Gebundenheit an Menschen, mit denen ihr eng verbunden gelebt habt, indem ihr sie loslasst und herzlich gerne in ihre geistige und kosmische Wesensfreiheit gehen lasst. Lasst euch bitte auch nicht von Familienangehörigen, Freunden oder dem Partner binden, die sich vielleicht unbewusst sehr an euch klammern. Solchen Menschen ist es auch nicht bewusst dass sie andere wegen ihres guten Aussehens oder ihrer besonderen Fähigkeiten sehr verehren, wodurch eine starke Bindung zu diesen aufgebaut wird, die auch in den jenseitigen Bereichen magnetisch weiter besteht. Werdet euch bitte dessen noch mehr bewusst, dass ihr kosmisch freie, selbstständige und selbstverantwortliche ewige Wesen seid und eurem inneren Ziel, der Rückkehr ins Himmelreich, nachgehen solltet. Nur durch die Lösung von euren Bindungen und der stetigen Ausrichtung auf eine harmonische und edle himmlische Lebensweise wird es euch bzw. eurer inneren Seele gelingen, in Ihr bleibt nach dem physischen Ableben euer geistig-menschliches Bewusstsein mit dem Speicherpotenzial aus dieser Welt noch eine bestimmte kosmisch-seelische Reifezeit weiter bestehen, in den jenseitigen Bereichen mit gleichgesinnten lichtreichen Wesen im harmonischen Gleichklang bzw. in gleich ihr lebensauffassung und gleichen Zielen zusammenzuleben. Wollt Ihr das auch? Wenn ja, dann beginnt schon heute damit, etwas dafür zu tun. Wahrlich! Oftmals werden eure Gespräche auf einer sehr niedrig schwingenden menschlichen Ebene geführt, deshalb verliert ihr dadurch viele kostbare Tages- und Lebensenergien. Gerade dabei können sich hinterlistige, energielose Seelen in euer Gespräch dazu schalten, die ihr unwesentliches oder unreales Wissen aus dieser Welt oder über das kosmische Leben jenseitiger Wesen der unseren Fallbereiche durch euch unbedingt weitergeben wollen. Darum seid ihr gut beraten euch vorher zu überlegen, worüber ihr sprechen wollt. Wenn ihr mit geistig orientierten Menschen zusammenkommt, dann zieht bitte anstatt eines weltlich niedrig schwingenden Lieber ein geistig aufbauendes Thema vor und überlegt euch gut, mit wem ihr eure Gespräche führen wollt. Achtet auch mehr darauf, nur höher schwingende, wohlklingende Worte auszusprechen, denn dies nützt euch sehr zu eurer Wesensveredelung. Doch macht nicht den Fehler, wie es manche gottverbundene aber noch eingebildete Menschen tun, nämlich von einem gekünstelten Sprachschatz der höheren Gesellschaft Gebrauch zu machen, der nur aus dem gebildeten Verstand stammt, doch keinen Herzensklang enthält. Werdet euch auch dessen bewusst, dass ihr, wenn ihr länger über die schlimmen Machenschaften der Weltmenschen oder über verheerende Katastrophen sprecht, davon ausgehen könnt, dass eure seelisch-menschliche Schwingung sehr absinkt? Dann besteht die Gefahr dass ihr aus dem Speicherpotenzial eures Unterbewusstseins weitere niedrig schwingende Weltereignisse oder eigene negative Erlebnisse anzieht, die aus eurer Vergangenheit stammen. Somit haltet ihr euch eine längere Zeit in der negativen Vergangenheit als in der Gegenwart auf. Bedenkt bitte, nicht euer zurückliegendes Leben, das ihr mehr oder weniger analysiert habt. Gestaltet euer Bewusstsein für eine gute Zukunft sondern nur die in der Gegenwart bewusst angestrebte und gelebte Veredelung eures Wesens. Wenn ihr euch im Gespräch länger auf einer niedrigen Frequenz befindet, dann holt ihr niedrig schwingende und energieschwache Wörter aus eurem Unterbewusstsein ins Oberbewusstsein und das bedeutet für euch, dass ihr ziemlich schnell ermüdet, weil ihr nicht mehr in der Einheit mit eurer höher schwingenden Seele seid, die ihr zuvor durch ein herzliches Gebet in eine höhere Schwingung gebracht habt. Die Folge davon ist, dass es unsichtbare Seelen leicht haben in eure Aura einzutreten und euch viele Energien entziehen können. Wenn ihr das zulasst, dann seid ihr letztlich die ausgebeuteten und um viele Lebensenergien ärmer. Da ihr aus der himmlischen Sicht in einer Fallwelt der finstersten Kategorie lebt, worin euch die kosmisch niedrigsten Schwingungen und dunkelsten Energiestrahlungen umgeben, seid ihr, die energiestärkeren inneren Menschen stets gefährdet von energieschwachen Menschen mit einer dunklen Aura und einer stark belasteten Seele energetisch missbraucht zu werden, wenn ihr euch viel mit ihnen abgebt oder regelmäßig mit ihnen zusammen seid. Wenn eure Seele nicht aus dem Fall stammt und wenige Belastungen aufweist, dann überträgt sie über ihren Lebenskern nachts ihrem Menschen zusätzliche himmlisch-göttliche Energien. Diese kostbaren Lebensenergien solltet ihr gut für eure geistige Weiterentwicklung verwalten und einsetzen, jedoch nicht leichtfertig denen überlassen, die mit gut gewählten Worten eine Geistigkeit vortäuschen und euch in kurzer Zeit eure Tagesenergien wieder abnehmen. Deshalb achtet bitte darauf, von wem ihr zu einem geistigen Gespräch eingeladen werdet oder wen ihr einladet. Werdet euch über die Kostbarkeit eurer Lebensenergien bewusst und denkt weitsichtig immer wieder daran, dass jedes Energieteilchen einen wichtigen Anteil zur Erhaltung eurer Erde, eures Sonnensystems sowie des ganzen Weltalls, einschließlich eures Menschen und eurer inneren Seele, beiträgt. Damit ihr die kosmischen und auch eure seelisch-menschlichen Energien mehr schätzt bzw. diese in eurem Bewusstsein einen höheren Stellenwert einnehmen. Versucht euch der Gottesgeist verständlich zu machen, dass ihr selbst ein unsterbliches energetisches Wesen und ein wichtiges Teilstück des ganzen Universums seid. Ihr seid mit euren unzähligen materiellen und feinstofflichen Energieteilchen unterschiedlichster Arten über euren seelischen Lebenskern ewiglich mit ihm verbunden. Stellt euch auch vor, dass die stets pulsierenden Teilchen im kosmischen Sein egal ob sie sich in den himmlischen Welten befinden oder in den Fallwelten positioniert sind und ihre vorgegebenen Aufgaben erfüllen, immer auf eine bestimmte Schwingung, Magnetstärke und Lichtstrahlung programmiert sind. Wahrlich, weil ihr ein energetisches Teilstück des gesamten Universums seid, reagieren die Teilchen eurer feinstofflichen Seele und auch die Materiellen eures menschlichen Kleides ebenso auf Schwingungen, Magnetismus und Lichtstrahlung. Eure seelisch-menschlichen Teilchen, gleich ob feinstofflich oder materiell, pulsieren aber nur dann stärker, wenn sie genügend mit Energie versorgt werden. Ist dies der Fall, dann fühlt ihr euch wohl und werdet nicht schnell müde. Daraus könnt ihr erkennen, wie wichtig es ist, mit euren Lebensenergien gut und überlegt zu haushalten.